Für mich immer die Frage, warum ich eigentlich die Rede halten soll. Warum muss ich hierher kommen? Warum muss ich auf die Straße gehen, um internationaler Politik entgegenzuwirken? Geht das nicht anders? Und äh, normalerweise spreche ich eigentlich für die Piratenpartei Hessen, allerdings betrifft ACTA uns alle. Und deswegen sage ich mal, ich möchte hinter Hessen nicht der Parteien hier vertreten und was er hervorgerufen hat. Und als solches möchte ich auch für euch reden. Und die Rede ist ja auch an euch gerichtet. In was für einer Welt leben wir eigentlich, dass wir zu 100.000 Ländern auf die Straße gehen müssen, wie es zumindest letzte Woche, äh, vor zwei Wochen bereits fall war, um unsere Freiheit zu verteidigen. Alle plötzlich zurückrudern. Das ist für mich nur Geheuchel Einsicht. Ja! Als harmlos dargestellt, ja, auch von Ihnen, liebe Frau Leutner, Herr ja. und okay. der UNZF, die ja eigentlich neutral auftreten sollten, Vorderlager, Akte sofort zu unterschreiben. Ja. Ich hoffe, meine Stimme hält noch bis zum Ende durch. Ja. Dabei auf den Doktor. Ja, Tür. Kann. Ich will aber nicht zu detailliert in ACTA eingehen, denn über die Auswirkungen von ACTA habt ihr in den letzten Wochen auch nicht genug gehört und ich will euch auch nicht weiter damit belasten. K.O. Leider! Nein, nein, nein, nein, nein, so ist das doch nicht, ja? Leider schaut es mir, dass die etablier etablierte Politik aus ihren Fehlern auch nicht lernt. Vorratsdatenspeicherung, Index. Anders also sind Sachen, mit denen wir uns auch jetzt noch rumplagen müssen. Und bevor ACTA überhaupt umgesetzt werden konnte, ist Winnie Brett bereits ein ähnliches Abkommen im mauer Mag mal was zu trinken geben? Ja, also. Ah, hier. Nicht schlecht. Danke. Also, bevor ACTA überhaupt umgesetzt wurde, ist für die jetzt die nächste Scheiße unterwegs. Ein Abkommen, was gar noch weitergeht. Und das geht gar nicht. Liebe EU-Kommission, es ist gut, dass ihr die Bürger hört und ACTA dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt habt. Aber, warum arbeitet ihr überhaupt eine Katastrophe nach der anderen aus? Wir wollen Politik für den Bürger und nicht gegen. Ich will meine Rechte nicht vor dem Bundesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gericht zu verteidigen. Ich will, dass sie mir von Haus aus zugestanden werden und in keiner Weise in diese eingegriffen wird. Immer stärker schreien Lobbyverbände und Politiker danach, in den Internetverkehr eingreifen zu können. Aber ACTA beschränkt sich, wie wir wissen, nicht nur auf Internet und Co. dass Menschen sterben, weil ihnen der Zugang zu bezahlbaren Medikamenten fehlt, als Einsicht zu haben, dass generika ist erzählt. sind. Ich möchte keine weiteren Einschränkungen mehr hinnehmen. Und ich glaube gut, gewissens für euch alle sprechen zu können, dass ihr das auch genauso seht. Von daher rufe ich mit euch für die Freiheit, für das Leben, ACTA, keine Chance geben. kein Verbrechen, sondern eine Bereicherung. Im Bereich von Generika werden Menschenleben gerettet und Kultur wie Musik und Filme können sich besser verbreiten. Sogar der Chef von Sony Music International hat das erkannt und will, dass deren Musik in Zukunft auf YouTube nämlich gesperrt ist. zum Beispiel erneut bewiesen, dass Künstler durchaus gewillt sind, ihre Musik gänzlich frei zur Verfügung zu stellen. Alles, was Sie hier gespielt haben, ist GEMA frei und das ist gut so. Diese Musik wollen wir teilen und kopieren. Ja, es muss endlich ein Umdenken einkehren. Die etablierte Politik und einige Wirtschaftsverbände versuchen dem Zahn der Zeit zu trotzen und stehen dabei für Rückstitt und Stillstand statt für Innovation, um ihre veralteten Märkte zu retten. Wir wollen aber Abkommen wie ACTA keinen weiteren Boden geben. Und lasst dies nicht mehr mit uns machen. Von daher rufe ich mit euch, für die Freiheit, für das Leben, ACTA keine Chance geben. Haben, dass Akta ein Unding ist. Wir tragen es doch weiter, um auch den letzten verstaubten Kreis zu erreichen. Stoppt Akta oder wir werden wiederkommen. Denn wir sind viele und wir sind laut. Wir lieben die Freiheit und das Leben und wir werden sie nicht an NACTA geben. Das war die letzte Rede für heute und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ich übergebe das Mikro an Kai, der auf dem Licht gleich wieder hochkommt, weil meine Stimme ist echt im Arsch. Meine Erkältung ist nicht so toll, heute. Aber hey!